Ich möchte in Mebis eine arbeitsteilige Gruppenarbeit organisieren, bei der sich die Schüler selbstständig in die Gruppen einschreiben und dann anschließend für ihre Gruppe passgenaues Material und einen Link für die Zusammenarbeit bekommen. Die anderen Gruppen sollen dann anschließend nicht mehr sichtbar sein. Ich bin hier mit einem Schüler eingeloggt und der möchte sich hier einer Gruppe zuordnen. Zum Beispiel möchte er hier in die Gruppe 1. Er geht in die Gruppe 1 sagt, ich füge mich hier hinzu. Speicher das Ganze und dann ist er hier in der Gruppe 1. Wenn ihr jetzt merkt, oh, ich bin ja doch falsch, ich wollte eigentlich in eine andere Gruppe, dann kann er auch hier wieder rausgehen, also meine Auswahl löschen. Und er möchte viel lieber hier in die Gruppe 3, weil das sieht er schon, dass jemand ist mit dem er zusammenarbeiten möchte und fügt sich dann in die Gruppe 3. Sobald er sich hier in eine Gruppe hinzugefügt hat, hat er diese Aktivität abgeschlossen. Und dann passiert folgendes. Die anderen Gruppen sind nicht mehr sichtbar, sondern er sieht hier nur noch seine Gruppe. Und gleichzeitig sieht er jetzt hier das Material zu der Gruppenarbeit und hier einen Link zu einer PowerPoint online, die dann kollaborativ bearbeitet werden kann. Die Einstellungen dazu sind wie folgt. Ich lege hier natürlich viermal eine Abstimmung an und schränke dann das Ganze ein. Das Geht schneller, als man vielleicht im ersten Augenblick denkt. Man kann es ja duplizieren. Ich mache hier mal die Einstellungen auf. Das heißt, ich gebe hier den Namen Gruppe 1, Anzeigemodus vertikal, dann sage ich hier Änderung der Auswahl erlauben, ja. Wenn die Gruppeneinteilung dann fertig ist, kann ich das auch dann auf Nein stellen, damit dann keiner mehr die Gruppe wechseln kann. Dann mache ich hier nur eine Option, die nenne ich einfach Füge dich hinzu. Und hier stelle ich die Obergrenze ein, also die Anzahl der Gruppenmitglieder. Dann stelle ich hier bei den Ergebnissen ein, dass die immer angezeigt werden sollen, mit Namen natürlich. Und bei den Voraussetzungen, das ist jetzt das Wichtige, und zwar er darf diese Aktivität nur dann aufrufen, wenn er nicht eine andere abgeschlossen hat. Ja, also sobald er hier Gruppe 2 abgeschlossen hat oder Gruppe 3 oder Gruppe 4, dann hat er da zum einen keinen Zugriff mehr und durch das durchgestrichene Auge sieht ihr die anderen Gruppen auch nicht mehr. Schauen wir uns noch das Material an. Ich kann hier natürlich das unterschiedlichste Material dann zur Verfügung stellen. Bei der Gruppe 1 zum Beispiel ein Wiki, bei der Gruppe 2 ein Etherpad, bei der Gruppe 3 die PowerPoint und hier zum Beispiel ein CryptoPad. Das mache ich wie folgt. Ich gehe hier mal in das Wiki rein, mache hier mal Einstellungen... Auch hier bei den Voraussetzungen, dann sage ich eben, die entsprechende Gruppe hier, in diesem Fall Gruppe 1, muss abgeschlossen sein. Nur dann sieht er es und nur dann haben die Schüler darauf Zugriff. Ja, das war's schon.